Herzlich Willkommen in einer neuen Folge von den Testoleros. Anfang des Monats kühlen wir immer den Helden und äh, den in den Endgegner des Monats. Diesmal Mal ist Rico dran mit dem Held des Monats August. Und ich bin dann dran, nächstes Video äh, mit dem Endgegner des Monats August. Du hast jetzt anfangen. Ja! ja. Gott natürlich nur recherchiert den ganzen Monat lang mal wieder. So sieht's aus. Wirklich, den ganzen Monat, ich habe mir jeden Tag eigentlich das angetan, in den Zeitungen zu gucken, in den ja, ja, Presse-Nachrichten und so weiter. Und ja, was soll ich sagen? Es war schwer, es war wirklich schwer. Helden sind rar, sie gibt es, aber sie werden nicht beachtet, sagen wir es mal so. Man muss da schon ein bisschen graben. Äh, die Endgegner, die sind ja an der Vielzahl äh, unglaublich. Die sind ja eigentlich um Silber. Ja, liegt aber auch eine ähm, Berichterstattung Schlechte Nachrichten sind immer gute Nachrichten, wenn irgendwo ein Vulkan ausbricht oder, ja, weiß ich nicht eine Sinnflut, dann kommt das in der Nachrichten, das ist immer was ganz Tolles. Der wird guckt, was wichtig, also was, wenn mal was Positives passiert, dann ist das halt so gut wichtig. Das auf jeden Fall und abgesehen mal davon, die äh, Rufberichterstatter, die sind die lautesten. Ne? Und die etwas kleineren, da muss man schon suchen. Und ich habe was gefunden und zwar bei vierte.online. Ja, Link in der Beschreibung. Ja. Da geht es darum, um einen Polizisten, der jetzt den Dienst quittiert hat. Äh, übrigens ist vom 16.8., ja, also Mitte August. Und äh, der hat sich dann, er musste sich einfach mal von der Seele reden, das heißt, er hat ein Interview gegeben. Ähm, in der Verlinkung ist natürlich der Name verändert worden. Ach so. Ja, Na, das ist ja halt nun mal leider so. Das ist doch genauso wie mit dem Polizisten, der auf Demos war und denen dann erstmal die Pension gestrichen haben. Mhm. Äh, es geht um Diffamierung, es geht um Manipulation und um den Umgang intern extern, mit den Kollegen, mit der Bevölkerung, außerhalb, bei Demos, bei normalen Sachen, im Grunde genommen das Ganze. Ich kann dazu sagen, Respekt, finde ich super, dass das jetzt wieder einer ausspricht, davon soll es viel mehr Leute geben, ähm, er sagt da drin auch ähm, auf die Frage, was er denn seinen äh, Leuten bzw. seinen ehemaligen Kollegen raten würde. Ähm, war unter anderem halt durch, gibt nicht auf, sagt, wenn euch was nicht gefällt, äh, redet mit den anderen und äh, ihr habt auch ein Recht zu verweigern und nicht alles mitzumachen. Demonstrieren kann er ja. Genau. Ist der äh, jetzt in Pension oder was? Na, der ist jetzt erstmal, erstmal weg vom Fenster, also was da jetzt weiter ist, steht da nicht direkt. Äh, ihr könnt es euch, wie gesagt, mal äh, durchlesen. Ähm, ja, Bei vielen ist es ja so, die sind dann halt, entweder äh, werden sie rausgeschmissen oder sie gehen, äh, kriegen dann halt später irgendwann dann halt eine Restpension, schätze ich mal. Äh, die müssen sich dann natürlich auch umorientieren, was sie dann für einen anderen Job machen. Aber wenn es denen halt nicht geht, so wie es bei ihm ist, äh, dann geht es halt nicht, dann willst du den Job auch nicht mehr machen, dann ist es vorbei. Ja. Jedenfalls geht es bloß darum, dass äh, man jetzt natürlich nicht alle über einen Kamm scheren kann, das geht einfach nicht, das ist Fakt. Es gibt bloß halt viele, äh, die sich da so sehr beeinflussen lassen, dass sie wirklich denken, das ist das Richtige, was sie tun, Mit zum Beispiel die Hundertschaften, wie wir es schon mal erlebt haben. Ja, das äh, erzählt ja er darin auch, dass das wirklich unfassbar ist, wie die mit den äh, mit der Bevölkerung umgehen und dass das in keinster Weise zu tolerieren ist. Und ich finde es richtig und ich finde es super, nicht nur bei der Polizei, auch generell überall, wenn sich die Leute trauen, äh, ihre Meinung zu tun und wirklich mal anzuzeigen, äh, wie das da überhaupt abgeht und dass das, dass das nicht sein kann, dass das unfassbar ist, wie sowas überhaupt zustande kommen konnte. Und Das ist in allen Bereichen so. Das ist zum Beispiel bei mir auch so. In, in, bei der Kinderbetreuung, ich jetzt nicht als Kinderbetreuung, aber ich habe Kinder, Kreuz ja, Kinder ja. <lacht> da ist es genauso, da ist Diffamierung, da ist Mobbing bei alles, ja, gegenüber den, den Erziehern intern, die Erzieher gegenüber den Kindern, äh, auch gibt es natürlich äh, den Eltern gegenüber Erzieher, Erzieher gegenüber Eltern, das kann nicht sein, also das geht nicht, das geht überhaupt nicht, Mobbing, wenn irgendwas ist, ansprechen, drüber miteinander reden, ganz normal und ganz gesittet. Und da findet man immer eine Lösung. Jedes Problem kann man lösen. Definitiv. Das ist Fakt. Yes, yes, yes, yes, yes. Das äh, haben Sie sehr gut gemacht, Herr Polizei, äh, Dame, ja, Polizeibeamter, ich weiß ja nicht. Äh, ich kann auch noch nicht äh, Filterpunkt online. Nee, kann ich auch nicht. Ja, wie halt das für ein blatt ist. Ja, Wer weiß. Auf jeden Fall ist es immer interessant mal was Neues zu sehen. Ich meine, wir sind ja so, dass wir uns nicht nur einem, nicht nur in einer Zeitung blättern, äh, sondern uns alles angucken. Ja, wir, Fall falle, überall. Ja, wir versuchen äh, die Quellen zu streuen, ja. Auf jeden Fall. Wir versuchen da das Große und Ganze zu sehen und überall picken wir uns mal ein bisschen was raus. Genau. Ja, ich denke mal, das äh, sollte auch so sein, dass man sich äh, alles anguckt und nicht, dass man sich einschränkt und sagt, nein, ich gucke nur darauf oder das, das ist wichtig, das ist nur meine Meinung und genau da gucke ich nur rauf und äh, mich interessiert die andere Meinung nicht. Äh, Im Gegenteil ist wichtig, jede Meinung ist wichtig und die sollte man sich auch mal angucken, man sollte den Leuten auch zuhören. Vielleicht kann man auch was lernen und kann auch sagen, okay, ja gut, recht hat er ja auf seiner eigenen Art und Weise. Mhm. Und vielleicht erweitert es sogar den Horizont. Vielleicht abonniert er ja auch diesen Kanal, wenn er sieht. Genau. Liken, teilen, Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall ist uns auch wichtig eure Meinung. Deshalb ganz wichtig Kommentare. Schreibt Kommentare, was ihr dazu meint, was ihr davon hält, was eure Helden sind zum Beispiel. Das würde mich auch sehr interessieren. Und ansonsten geht's denn beim nächsten Mal weiter mit dem. Gegner. Genau, das ist natürlich eine Überraschung werde der Entgegner für den Monat August <lacht> 22. Ja, so bis dahin, ja sehr gut, yes. finden wir gut. So, wenn man Polizist ist, das macht man das ja nicht einfach so Larifari. Das ist ja jetzt kein 400 Euro Job, Pizza aus, äh, Pizza austragen oder sowas, so ja. Das ist ja nur der meisten Job, was man von klein auf gerne machen möchte und scheint ihn ja sehr wichtig zu sein. Ja, das ging ihm richtig nah. Wir abonnieren. sehen uns das nächste Mal wieder. Abonnieren wo denn? Insta, YouTube? Ach, Rico hat es jetzt auch auf Instagram geschafft. Könnt ihr ihn auch abonnieren jetzt auf Instagram? Ja. Endlich, ey. Ernst, du mir zeigen. Ja, bin da ja. halb von verzweifelt. Ja, bin ist halt schon 60, 70. 20, 20, 20. Ja, stellt euch vor, das ist YouTube. heute das erste Mal angemeldet. Ey, wie lange gibt es schon? Bis zum nächsten Das ist